Für unsere Redaktion wird es dieses Jahr besonders darum gehen, den Redakteursberuf noch mal zu verändern. Ja, also, ähm, die, der klassische Redakteur, der äh, in Deutschland zumindest seine Texte schreibt äh, und dann auf der Seite veröffentlicht, äh, wird in, unserer, in unserem Bereich immer unwichtiger. Es geht immer stärker darum, dass die Leute zu Content-Managern werden, die am Ende auch verstehen, wo, woher kann ich Texte beziehen äh, für mein Produkt, äh, welche Texte brauche ich da, wie manage, manage ich Partner äh, und äh, im Prinzip auch mit Fremdtexten umzugehen, äh, die zu bewerten, Qualitätsmanagement zu betreiben, also, äh, ja, wie gesagt, große Veränderungen in dem Bereich. Wir sind ein Special Interest Portal, das ähm, ja, vor allem im Digital- und Verbraucherbereich unterwegs ist. Das heißt, für uns ist jetzt nicht alles, was die DPA macht, so im Bereich Politik, total interessant. Aber wir merken, dass es auch auf DPA-Seiten immer mehr Beiträge zu diesen Themen gibt. Und für die sind wir natürlich dankbare Abnehmer. Also ich glaube gerade so die Erweiterung im Verbraucherbereich, im Technologiebereich kann für uns nochmal total spannend sein als DPA-Kunde. Also ich würde sagen, eine meiner wichtigsten Apps ist wahrscheinlich der, der Nahverkehr in München, in den ich tatsächlich täglich reingucke, weil ich einfach ein großer Fan der öffentlichen Verkehrsmittel bin. Es ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit immer wichtiger zu gucken, sich nachhaltig auch und zu bewegen. Und äh, genauso ist eine Musik-App wie zum Beispiel Spotify oder ähm, Amazon Music äh, für mich auch sehr wichtig, weil äh, ich gerne unterwegs Musik höre und vor allem heutzutage natürlich streame.